das ist die Geschichte, wie die erste Waffeln entstanden ist. Es war einmal vor langer, langer Zeit ein herzliches gsi in Island. Das ist schon so lange her, da war das Internet noch schwarz weiß und einer hat im Ecke Klavier gespielt dazu. Und ähm, dort Mal hat man noch keine Waffel gekannt. Das war eine dunkle Zeit. War. Und man hat den Waffelteig flüssig gegessen. Das machen grosse Leute ja heute immer noch. Und man hat ihn in einen grossen Tonkrug transportiert, wenn man ihn mitnehmen wollte. Und das junge Mädchen, Waffeldurs.tier, ähm, hat sie geheißen, von Anna aber an nur Waffel genannt, ähm, ist unterwegs zu ihrer Großmutter, um ihr auch einen äh, Krug mit Waffelteig zu bringen. Und sie ist auch unterwegs in Island hat das lustiges Lied gepfiffen, wo auf einmal ein großer Vulkan mit unaussprechlichem Namen ausbrochen ist. Sie hat alles kehla und ich was ich, was hast? Zurückgerannt ins Dorf und natürlich ist der Tonkrug mit dem Teig am Boden gefallen, zerbrochen und unter flüssiger Lava süchtig heiß begraben worden. Aber der war ist zum Glück nicht passiert. Der Großmutter auch nicht. <lacht> ja. Weil Großmütter sind wichtig. Viel, viel später, ein paar Jahre, hat man dann bei Ausgrabungen den, den, den verbrochene Tonkruhe gefunden und auch den Teig, der jetzt aber nicht mehr flüssig war, sondern Flach, natürlich flach gedruckt von der Lavamasse, und durchbacken. Und rein einfach aus dem hat jemand den Bachni-Waffelteig, der dort auch noch nicht Waffelteig heissen hat, sondern einfach nur Teig, ähm, probiert und hat gemeint, hm, gar nicht schlecht. Und etwas war noch erstaunlich, gewesen, nämlich, ähm, der Waffelteig hat ein ganz komisches Muster, so richtig quadratisch, unsere Luna von der Natur. Das rätselt man bis heute, wie das entstanden ist, wie das gekommen ist, warum das so ist. Aber klar. Ja. Und alle haben gesagt: Hui, der Waffel da, der hat da etwas entdeckt aus Zufall zwar, zu aber die meisten Entdeckungen passieren ja aus Zufall. Das ist so, wie der Louis Pasteur gemerkt hat, dass man Milch pasteurisieren kann, weil das Haus abbrennt ist. Und am Schluss hat er noch eine Flasche Milch in der Trümmer gefunden und hat gefunden, hm, die kann man noch trinken. Item. Dort haben sich dann überlegt, hm, wie könnte man denn jetzt die Waffeln am einfachsten so wieder backen? Weil Waffeln hat man ja noch nicht gekannt. Ähm... Also haben sie sich überlegt, wir haben doch die Geysir, Dort kommt heißes Wasser raus. Die anderen haben gesagt, ja, aber heißes Wasser im Teig, das ist ja blöd, dann wird er ja wässrig. Natürlich, aber wir haben auch einen Haufen Stein. Die ganze Lava und so. Also, wenn wir jetzt, dann nimmt man doch einfach einen heißen Stein, und der auf den Geysir wartet, bis er rausbricht, der Stein wird heiß. Und dann haben die anderen gesagt, na ja, dann muss man halt schauen, dass es möglichst auf den heißen Teig geht. Also machen wir einen zweiten Stein parat, wo der Teig drauf ist. Und dann geht der heiße Stein drauf. Und die Waffel wird backen. Dann hat die andere gesagt, ja, aber woher weiß man dann, wo der Stein herfliegt? Hm, das ist in der Tat das Problem. Äh, das ist in der Tat das Problem. Also hat man Leute angestellt, wo halt mit dem Stein, also mit dem Teigstein, wie man dann später gesagt hat, also Unterteil, um umeinander umgerannt sind und geschaut haben: nach links, nach links, nach anderen links, nach andere links. So kommt umgerannt sind und versucht dann möglichst den heißen Stein zu fangen. Manchmal hat es da auch ein paar Verletzungen und keine Waffeln. Das Leben war nicht immer einfach, aber äh, in gewissen Regionen der Welt wird das auch heute noch in andere leicht Art ähm, praktiziert, wenn auch nicht mehr mit Stein. Äh, und das Ganze nennt sich Baseball. Jedenfalls hat man dann irgendwann äh, die Elektrizität entdeckt und mit der hat man festgestellt, dass man ähm, Eisen heiß machen kann. Und so ist dann das dann eigentlich entstanden, dass man ähm, quasi man hat dann auch feststellt, ja, man muss die Waffeln nicht mehr kehren, also nicht, man muss nicht zwei Steine auf die Geis hier legen, damit sie oben und unten durchgebacken ist, nicht wissen schon, sondern ähm, man hat sie auf einmal können backen, also drinnen quasi äh, der Teig aufs untere Eisen, oben drauf! Ah, und, wir und dann hat sie den Teig durchgebracht und voilà so ist die Waffel entstanden. Und der Name kommt natürlich von der Wafalda, will sie das alle haben die Wafaldas wollen. Und ja, bei uns heißt es halt einfach nur Waffeln. So ist die erste Waffel entstanden. glaube Sie oder nicht?